Es sei mir gestattet, nicht als Parteiangehörige, sondern als Frau einige Worte zu ihnen zu sprechen. Denn ich bin mir bewusst, dass heute tausende von badischen Frauen mit Freude und Dankbarkeit und mit klopfendem Herzen auf uns schauen. Und die Tatsache, dass heute zum ersten Mal Frauen in dieses Haus eingezogen sind, die berufen sind an der Gestaltung des Staates, an dem Wiederaufbau des badischen Staates teilzunehmen, als einen Augenblick von geschichtlicher Bedeutung empfinden. Wir Frauen können nur unserer hohen Freude und Befriedigung darüber Ausdruck geben, dass wir zu dieser Aufgabe mitberufen sind. Und ich glaube sagen zu dürfen, dass wir besser für sie vorbereitet sind, als vielleicht die meisten von ihnen glauben. Millionen von uns haben seit vielen Jahrzehnten draußen, außerhalb des Hauses, ihren Unterhalt selbst erwerben und auf eigenen Füßen stehen müssen. Und sie haben sich die harte Luft des Draußenlebens um ihren Kopf wehen lassen. Tausende von uns haben während des Krieges Männerarbeit geleistet mit geringeren leiblichen Kräften als der Mann. Tausende von uns Frauen haben ein Heimather gebildet, ohne welches das Frontherr keine Munition und keine Kleidung gehabt hätte. Und tausende von uns, die nicht gezwungen waren, den harten Kampf ums Dasein zu führen, haben noch seit vielen Jahrzehnten durchdrungen von tiefem sozialen Verantwortlichkeitsgefühl mitgewirkt an der Lösung der schweren sozialen Aufgaben. Sie haben sich dabei auch geschult zu allen Angelegenheiten des öffentlichen Lebens und zur Gesetzgebung, soweit sie das weibliche Geschlecht betraf, Stellung zu nehmen. Und so glaube ich von uns sagen zu dürfen, dass wir nicht unvorbereitet in dieses Haus einziehen. Wir als Frauen werden selbstverständlich hier nicht nur die Interessen unserer Partei, sondern auch die Interessen unseres Geschlechtes zu vertreten haben. Und so glaube ich, dass auch die Frauen der verschiedenen Parteien, die wir heute hier sehen, sich untereinander noch durch ein besonderes Band verknüpft fühlen werden. Aber ich darf wohl für uns gemeinsam das Versprechen abgeben, dass das Wichtigste uns immer sein wird. Das Interesse des Ganzen und das Interesse unseres badischen Vaterlandes, für das wir hier mit Ihnen ernst und freudig zusammenarbeiten wollen. Dankeschön.